Hallo liebe YouTuber, heute steige ich mal ein mit tollen Fotos von unseren Events vom letzten Wochenende, Tischdeko und ganz tolle Tipps, wie man den Tischplan machen kann. Und es gibt eine neue Serie mit Pfingstrosenpflanzen aus Unterfranken und da gibt es ganz tolle Hintergründe und dazu gehen wir nach der Intro erstmal auf den Holzeckerhof in Unterfranken. Hallo ihr lieben YouTuber, wir sind hier auf dem Holzeckerhof bei der Firma Don Peoni. Das ist auch der Don Peoni und hier sind die Hauptpersonen. Erzählt mir doch mal bitte, wer ihr seid und wer sich hinter dem Namen Don Peoni verbirgt. Also mein Name ist Susanne Sauer, ich bin die Frau vom Don Peoni. Also von meinem Mann Sebastian Sauer ist eigentlich sein Name. Und äh, ja, dieser Name kam eigentlich aus einem Scherz heraus. Mein, unser Schwager oder äh, sein Schwager, mein, mein Schwager, ja, unser Schwager äh, hat einfach einen Schatz gemacht, weil mein Mann sehr, sehr lange schon Bionien anbaut. Wie lange baust du schon, Schatz? Ja, 2003 haben wir damit begonnen. Genau, und ist natürlich da jetzt total auch versiert und äh, wir, es ist unsere Passion. Und äh, ja, das wissen auch unsere Familienmitglieder und daraus ist einfach dieser Schatz entstanden, Don Bioni. Ja, und wir haben das jetzt als Markennamen dann einfach genommen, ja. Weil das so gut gepasst hat. Ja, ist ein schöner Name, toll. Und auch hier sitzt ja auch das Wahrzeichen des, des Namens. Ähm, ja, und dann wollte ich euch mal fragen, es gibt ja ähm, also so einen Pfingstrosen-Gärtner äh, wie euch, der so eine tolle Qualität macht, habe ich bisher nicht gesehen. Deswegen freue ich mich total, hier zu sein, diesen tollen Hof. Und ja, erzählt mal, wie kam es? Warum Pfingstrosen? Wie seid ihr dazu gekommen? Das ist ja schon eine sehr, sehr spezielle Blume, die zu kultivieren. Ja, erstmal vielen Dank für das Lob, Margit, das nehmen wir natürlich gerne mit. Freut uns, wenn die Qualität ankommt und wenn die Floristen damit einfach gut arbeiten können und wenn die Endkunden begeistert sind. Ja, die Peonie fasziniert mich seit 2003. Das war das Jahr, als wir die ersten vier Sorten aufgepflanzt haben. Damals eine weiße, eine rote eine rosane und eine cremefarbene. Ja und ähm, aus diesen vier Sorten sind jetzt äh, über 25 Sorten geworden, die wir letztendlich ähm, im Schnitt kultivieren. Ähm, gleichzeitig haben wir noch äh, Schaugärten aufgebaut mit über 200 Sorten. Hier vor Ort haben wir den kleinen Schaugarten mit über 30 Sorten und ähm, wir vermehren jetzt unsere Pionienpflanzen selbst und äh, können damit Endkunden äh, auch äh, im eigenen Garten Pflanzen anbieten, dass sie sich dort selber den Pflanzen oder einfach Spaß an den Peonien haben. Ja, das ist ganz toll, weil das Interessante ist, es gibt sowohl im Frühjahr, die Zeit ist jetzt natürlich vorbei, wir haben Hochsommer, aber im Frühjahr gibt es die Peonien im Schnitt zum Versand und die gibt es jetzt ab Ende September, Anfang Oktober bis Anfang November, gibt es auch diese Pflanzen, die man bestellen kann aus dem Frankenland, also deutsche Gärtnerqualität, ist, ähm, finde ich einmalig. Und da zeige ich euch natürlich auch den Webshop noch dazu und in folgenden Videos gibt es auch noch ganz tolle neue ja, Hintergründe, Erzählungen. Ihr guckt ja immer gern hinter die Kulissen. Deswegen werden die nächsten Videos super interessant, die wir jetzt drehen. <lacht>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 Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode Margit beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. Und nun geht es endlich zu den Hochzeitsarbeiten. Hier sieht man die Arbeitsfläche und wie das Grün vorbereitet wird, die vielen Gläser. Wir hatten wahnsinnig viel Grün und unheimlich viel Blütensorten ohne Rosen, Wurde gearbeitet mit vielen kleinen natürlichen Blüten, mit Kräutern, Olive. hier werden Haarkränzchen gewickelt. Und hier sieht man, was für eine feine Handarbeit das ist. Die Anstecker für Bräutigamen für Brautväter. Und nun kommt das Herzstück der Brautstrauß. Wie schön. Hier waren wir in der Kirche haben dekoriert die Kirchenbänke. Hallo ihr Lieben, ihr habt ja schon ganz viele Vorbereitungen und Fotos im Laden gesehen. Und wenn man das außerhalb vom Blumenladen betrachtet, dann ist das, ich sage mal, das hat dann nicht so viel Konkurrenz drumherum, dann sind solche Gestecke natürlich immer was ganz anderes, wie wenn man das in unserem, ja, zwischen allen Vasen betrachtet. Hier sieht man, das ist eine Muschelblume. Die Muschelblumen, die sind eigentlich gerade, aber da wollen die Spitzen immer hoch. Und was die dann machen, wenn wir die stecken, ist, dass die danach den Weg wieder nach Norden begehen. Das ist echt lustig an unsere Braut... Die wollte gerne Olive, die wollte Rosmarin, Eukalyptus und also nicht so strenge Rosen, also keine steife Hochzeit, ganz viele Kräuter und nach dem Kräutermotto, es heißt auch der Tisch, der heißt nämlich Estragon, ja und dann haben wir auch mittig eine schöne Campanula Glocke gemacht, Fräsien, Mondkugeln, also es ist so ganz lässig, lässig locker. Ja, ach, super. Vielen Dank für die schöne Kameraführung. Und es sind jetzt hier auch wunderschön eingedeckte Zehnertische. Und dann haben wir natürlich auch noch die schönen Gräser vom China-Schiff locker auslaufen lassen. Und ganz süß gemacht hier mit Klemmerchen, mit den kleinen Namensschildchen. Jede Serviette bekommt einen, einen Zweig, entweder Rosmarin, Eukalyptus oder Olive. Das ist also eine ganz toll ausgegrünte Hochzeit und... Eine sehr schöne Arbeit und muss ich euch noch mal zeigen. So, Moment, ich darf mich nicht sich neu um die Kurve laufen. Das war also eine richtig schöne Arbeit für so eine Hochzeit, das ist so ein Kranz. Wollt ihr sowas auch mal in meinem Video sehen? Schreibt es mal in die Kommentare, weil also ich, ich finde ihn gigantisch, mir gefällt er total gut. Und, aber ich wollte es von euch mal hören, ob ihr sowas toll findet, weil ich fand ihn jetzt auch mit diesen Weinkisten äh, schön reindekoriert und mit diesen, ja, mit diesen malerischen Windlichtern. Und ich habe ihn extra nur über die Ecke so gehängt. Moment, ich muss auch hängen bleiben. Ja, damit man ihn toll sieht und wir haben noch einen fürs Buffet. Fand ich jetzt einfach eine ganz tolle Raumdeko. Und dann haben wir den eigentlichen Titel unseres Videos wie du einen Tischplan für eine Hochzeit schön ausgrünst und wie man den toll dekoriert. Und ich habe hier ganz nach dem Motto unserer tollen Kräuterhochzeit habe ich hier schöne, schönes Grün mitgebracht. Und dann gibt es jetzt hier einen Tacker. So, da draußen geht schon die Post ab, da ist irgendein Hochzeitspaar. Und da werde ich jetzt mal diesen Plan ich mal schön eingrünen. Und dazu nehme ich einfach einen Tacker und tacker das Grün drauf. lieben also Eukalyptus, Rosmarin, Olive. Es ist jetzt ganz einfach nur dran getappert und so hat man wirklich so zu diesen vielen Vintage Hochzeiten einen ganz tollen, äh, ja, einen ganz tollen Tischplan dekoriert und jeder anhand der Tischnamen ja, findet natürlich jeder auch den Tisch, weil der Tischname, der ist auch wieder im Tisch gesteckt drin. Ja. Also es ist so eine Idee zum Thema Hochzeit und Feiern. Es muss ja nicht Hochzeit sein, Es geht ja auch für andere immer, wenn man einen Tisch planen möchte. Ja, das nur als kleine Idee heute, gemischt natürlich mit, äh, mit den schönen Fotos vom Laden und mit, den, äh, ja, mit der Intro zum Holzeckehof. Also ihr Lieben, ich freue mich auf eure Antworten, auch wegen dem Kranz. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare und ähm, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis bald, ciao! I'm <laughs> gonna